Ja, aber nicht, dass es jetzt zu so spät ist. Ist das, ist das, ist das, äh, kann, kannst du da nicht mehr hingehen? Ähm, ich geh zu meinem Grundstück, was ich geclaimt habe. Ähm, ähm äh, wenn ich da hingehe, dann ist es weg. Ist es, äh, ist es weg? Ähm, bin ich da, also mit Slash PH, ja. Er sagt, es ist dann weg. WTF, ist dein Grundstück jetzt weg? Ich weiß es ja, nicht. Ja. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Im Forum steht auch, dass man sich mehr Zeit lassen sollen. Fuck, fuck, fuck. Da steht, bitte drauf achten. Sorry, yeah, man. man. Sorry, sorry, sorry, das habe ich dir nicht gesagt. Okay. Also, also ist das ganze gs weg. Digga, der Mod sagt ja. Wenn das zu lange geladen wird, dann... BTF. Was ist denn das für eine Scheiße? Bitte, hä? Wusste ich jetzt auch nicht. Kann man das aber das wie kann das? Wie kann das denn findet? Aber wie kann das denn der Server machen? Aber zurückbekommen wir das Grundstück nicht mehr, oder? Das Grundstück ist unwiderruf, unwiderruflich gelöscht. Unser Fehler. Digga, der, der sagt, dass, in, dass die einen Fehler da drin haben. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht dein Problem. ETF, Sorry, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gesagt. Was das Grundstück kann man nicht wiederholen, oder? Er sagt nein. Aber das kann es ja nicht sein. Ja, also man muss es doch irgendwie zurückkommen zurückbekommen können. Ja. Er sagt ja, doch, nein. Doch, We das, der Server macht doch jeden morgens ähm, Backups. Vielleicht kann er versuchen aus den Backups den Grundstück ähm, nochmal herzuholen. Also aus dem letzten Backup. Digga, sorry, dass ich dir das gesagt habe. Das war jetzt irgendwie auch ein bisschen meine Schuld. Ja. Ähm, ich frage ihn. Er sagt, äh, äh, äh, äh. er schreibt, er schreibt. Ähm, wie heißt nochmal? Okay. Ich? Ja. Äh, kannst du ähm, mitsuchen, mit Maddox, äh, nach dem Grundstück? Äh, ich bin ganz in am laufen, das wenn halt ich schon am Laufen. Okay. Wenn du gefunden hast, Maddox, dann muss man sagen, oder? Ja, okay. Äh, er kann nichts machen, sagt er. Vielleicht kann Altmin uns weiterhelfen? Ja, aber ich glaube, bei Hat dich genauso sein. gefragt, ähm, der Admin ist nicht da und Admin kümmert sich auch nicht darum. Er sagt, dass es das eigenes Verschulden war, darauf hingewiesen wird. Ich wollte gerade schon sagen, dass du Admin bist, in nee, der schon. Aber also für, für ich, du hast dich ja wirklich angesehen. nicht den mein direkt zurück, Ich habe ein gefunden mit, mit zwei Rennern, ja. ja. Mit zwei, mit zwei, nebeneinander? Sogar, eh, sogar vier. mir nicht Oder weißt du, was wir auch noch machen könnten? Wenn mein, dann einfach von meinem äh, Kollegen einfach das Grundstück nehmen. Und wenn, wenn meine Grundstücke jetzt weg ist, dann ist es nicht so gut. Egal, das waren mehrere hunderttausend, jetzt drauf. Über mehrere hunderttausend. Und das ist auf dem Grundstück? Mhm, insgesamt alles. Die ganzen Diamanten, name Enderperlen, diese die, die Sachen, die 150.000 Lett waren, alles gefüllt. Ja. Oh, sorry. Das war halt nicht mein GF, aber... Von wem, von wem war das denn jetzt? Äh, äh, von Easy Fruit. Easy Fruit, ich kann den Perl nicht den Äh, sorry. Ich kann mich auch so unbedennen mit nicht Sweet. Da bin ich ja schon. Easy Fruit, ähm... Das ist jetzt alles meine Schuld. Ähm... Wie kriegen wir das wieder hin? Ähm... Um, auf welchen äh, City bezogst du am meisten 1 cb 1 aber ich meine den, den Dings ist so 5 5 okay zogst du auch ab und zu auf 1 ja hast du da Geld oder gute Items Ein bisschen wie viel Geld ich. hast du circa wenn ich fragen darf äh, auf CB1 ich glaube 6 Millionen 5 Millionen ist 5 4? Millionen Vielleicht könntest, du, vielleicht könntest du das eben irgendwie mit Eisend oder mit Geld zurückgeben, weißt du? Ja. Ach so, ja. Warum weil das jetzt, machen? ähm... Weil das meine Schuld war, ne? Oder, oder, ja. der versuch mal zu fragen, ähm, ob man den... Also, hast, hast, du, hast du schon gefragt, ob man das durch den letzten Backup noch ersetzen kann? Also aus dem letzten Backup? Ich habe was anderes. Ähm, das Ding ist.. Ich.. Ich weiß nicht, ähm, ob ich jetzt. Ihr nehmt nicht auf, oder? Nehmt, kann. Könnt ihr aufhören aufzunehmen, Mama? Ich bin gar nicht auf.